Meisterwissen, prüfungswissen kompakt willkommen zum neuen format der firma lehren beraten vermitteln trat ich bin paul ihr persönlicher wissensmanager das heutige thema lautet zahlungsbedingungen was ist inhalt der zahlungsbedingungen inhalte sind das zahlungsziel die zahlungsart die folgen des zahlungsverzugs sowie die höhe der vereinbarten skontoabzüge das war ein kurzer einblick in das thema zahlungsbedingungen